Wissen Sie, wie eine Erdbeere schmeckt? Okay, aber können Sie auch sagen, wie sie schmeckt. Können Sie jemanden, der den Geschmack einer Erdbeere so genau beschreiben, dass jemand, der noch nie eine Erdbeere gesehen oder gegessen hat, auf Anhieb wüsste? Das ist sicher die beschriebene Erdbeere. Sie wissen mit Gewissheit, was Sie spüren, wenn Sie eine Erdbeere auf der Zunge zergehen lassen und sie wären auch fähig, Worte dafür zu finden, die genau ihr Gefühl beschreiben würden. Aber würde ihr gegenüber wissen, was sie gerade auf ihrer Zunge erleben? Natürlich nicht, denn Empfindungen sind ein privates Ereignis. Jeder weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn er etwas fühlt, aber niemand kann fühlen, was jemand anders fühlt. Man glaubt es sich vorstellen zu können, aber ein direktes Wissen, wie zu den eigenen Gefühlen, kann man nicht haben. Deshalb können zwei Menschen sich nicht auf einen Begriff einigen, wie man es für Dinge außerhalb unseres Empfindens machen kann. Wir können auf einen Tisch zeigen und uns schnell auf ein Wort dafür einigen. Aber wir können nicht unsere Gefühle gemeinsam betrachten und uns auf einen Begriff einigen. Deshalb kann man einem Kind nicht beibringen, was eine Erdbeere ist, indem man ihm den Geschmack erklärt. Sondern man muss das Wort Erdbeere sagen, während man die Frucht ihm zu Kosten gibt. Mutter und Kind werden nie erfahren, wie eine Erdbeere für den anderen schmeckt. Im Alltag geht man davon aus, dass wenn mein Gegenüber sagt, er sei traurig, er ja genau das gleiche spürt wie ich. Diese Fehlannahme ist normalerweise kein Problem. Solange, ja, solange man nicht darüber streitet, ob der Partner sein Gefühl mit den richtigen Wort benannt hat. Ich war überhaupt nicht abwertend im Ton. Und ob du das warst. Dieser Streit ist so unsinnig, wie zu behaupten, der andere hat das falsche Wort verwendet, wenn er seinen Geschmack für eine Erdbeere beschreibt. Was man jedoch schon sagen kann ist, das Ding, was wir jetzt Erdbeere nennen, schmeckt mir oder eben nicht. Darüber kann man sinnvollerweise sich austauschen. Was aber wenig sinnvoll ist, ist zu behaupten, ich weiß genau, was Deine Zunge spürt und das kann nicht so sein, wie Du sagst. Man kann also sehr wohl sagen, den Austausch, den wir gerade hatten, habe ich als unangenehm erlebt oder ich fand ganz okay, aber keiner kann sagen, was der andere genau dabei gespürt hat. Tatsächlich bedeutet eine glückliche Partnerbeziehung, dass beide immer wieder auf die Suche gehen um Situationen zu kreieren, bei denen sich beide wohlfühlen und nicht in den Fehlglauben verfallen, behaupten zu dürfen, ich weiß, wie es sich für dich anfühlt und das ist kein unangenehmes Gefühl, das man abwertend nennt. Genauso wie es unsinnig ist zu behaupten, das war abwertend, das würde jeder so fühlen. Sinnvoll kann nur sein, sich darüber auszutauschen. Was kann jeder von uns? in der nächsten Diskussion ändern, damit wir uns beide dabei wohlfühlen.